Hey Leute, heute zeige ich euch Scripts in Roblox Studio. Um genau zu sein, erkläre ich euch den Unterschied zwischen Server Scripts, Client Scripts und Module Scripts, schon mal grob. Und damit wird dann auch der Startschuss in das Scripting in Roblox Studio gegeben. Ich würde sagen, los geht's. Ich habe ehrlich gesagt lange nachgedacht, wie ich in Roblox Studio lernen jetzt weitermache, weil ihr die wichtigsten Sachen kennt. Ihr wisst jetzt, wie das Interface funktioniert. Ihr kennt jeden dieser Tabs hier oben. Ihr kennt so ziemlich alle Fenster hier oben. Ihr wisst über den Explorer und über die Properties Bescheid und wisst dementsprechend theoretisch alles, was ihr braucht. Ich habe überlegt, ob ich euch erstmal all diese Services hier erkläre oder ob ich euch all diese Instances hier erkläre. Aber ich glaube, das ist alles dann ein bisschen unübersichtlich und ich kriege da keine richtige Reihenfolge hin. Deswegen fangen wir, glaube ich, an mit Scripting und je nachdem, was wir brauchen, kann ich dann die Services und die Instances schon mal anschneiden. Falls euch das zu unübersichtlich ist, schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich bin mir noch nicht ganz so sicher, in welcher Reihenfolge, wie wir hier was angehen sollten. Zuallererst, was ihr schon wissen solltet, dass hier ist der Explorer, den könnt ihr natürlich über View öffnen, indem wir hier auf Explorer klicken und hier kann man im Explorer beim Workspace auf das Plus drücken, um neue Instanzen hinzuzufügen. Die Liste wird bei euch wahrscheinlich so aussehen und hier wird neben Part auch ein Script vorgeschlagen. Ihr könnt auch einfach Script hier eingeben und dann fügen wir mal ein Script hinzu. So, wenn man ein Script in Roblox Studio hinzufügt, wird es direkt geöffnet. Hier über dem Viewport haben wir jetzt einen weiteren Tab, da steht einfach Script, das können wir schließen. Und dann haben wir hier wieder alles normal. Wir können hier rechts im Explorer auch einen Doppelklick auf das Script machen und dann wird das Fenster wieder geöffnet. Ihr könnt dieses Fenster hier auch rausziehen und es wie jedes andere Fenster auch behandeln. Ihr könnt das zum Beispiel hier so halbieren. Ihr könnt es nochmal rausziehen, ihr könnt es auf einen anderen Bildschirm packen, größer, kleiner machen. Aber weil Scripts so ihr eigenes Ding sind, genauso wie der Viewport, könnt ihr die Scripts tatsächlich nicht hier rechts reinpacken, sondern die haben tatsächlich nur ihr Zuhause als frei fliegendes Fenster oder tatsächlich hier im Viewport, entweder halbiert oder ganz. Oder auf der anderen Seite halbiert. Das ist alles, was ihr habt. Das ist so diese eine Besonderheit bei Scripts. Wenn ihr ein Script zum Spiel hinzufügt, dann steht hier erstmal drin Print Hello World. Falls ihr euch noch nicht mit Scripting auskennt, kein Problem. Print ist eine Funktion. Über Funktionen reden wir nochmal ein anderes Mal. Aber ich habe auch eine coding lernserie gemacht, in der ich alles Wichtige eigentlich schon erklärt habe. Falls ihr jetzt doch ein bisschen schneller Scripten lernen wollt, könnt ihr euch auch meine coding lernserie oben auf dem i verlinkt angucken. Und Print Hello World schreibt einfach nur Hello World in den Output. Der Output ist ja halt das Fenster hier unten, wo dann halt Zeug drin steht, was von den Scripts kommt. Das heißt, wenn ich jetzt das hier kopiere und unten in Run a Command, also in die Commandbar reinpacke und dann Enter drücke, um es auszuführen, steht hier einmal der Befehl, den ich eingegeben habe und dann steht hier unten Hello World, weil das ist das, was der Befehl macht. Also keine Magie. In der Regel möchte man das hier einfach entfernen und schreibt dann seine eigenen Scripts. Aber was genau ist jetzt ein Script? Denn ein Script in Roblox Studio ist nicht gleich Script, wie ich in dem Test-Tab-Video schon erklärt habe. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich es euch anzusehen. Wenn man sollte sowieso die Videos hier in der richtigen Reihenfolge schauen, da habe ich das Server-Client-Model erklärt, dem ich euch auch erklärt habe, dass es einen Server gibt, das ist dann der große Roblox-Computer und es gibt die vielen Clients, das sind die einzelnen Computer der einzelnen Spieler. Und was beim Server passiert, wird zu allen Clients rüber repliziert. Das heißt, jeder Spieler kann Veränderungen im Spiel sehen, die vom Server gemacht werden. Aber Veränderungen im Spiel, die von einem Client gemacht werden, die sehen die anderen Spieler nicht, es sei denn, das sind solche Ausnahmefälle wie Animationen vom eigenen Charakter oder sonst noch andere kleine Ausnahmefälle. Und so ein Script hier, das einfach nur Script heißt, ist ein Server Script. Alles, was in diesem Script drin steht, wird immer vom Server ausgeführt. Das bedeutet, alles, was in diesem Script drin steht und was gemacht wird, das wird für jeden Client gemacht. Ich schreibe jetzt einmal ein kleines beispiel skript Ihr müsst noch nicht wirklich wissen, wie das Script denn geht, weil das werden wir wann anders machen. Aber wenn ich jetzt einfach sage, local part ist gleich instance.new part. Wie gesagt, ihr müsst es nicht verstehen. Part.position ist gleich vector3.new 0,100,0 und part.parent ist gleich workspace. Dann erschafft dieses Script ein Part. Wenn wir jetzt noch hier oben ein wait, zum Beispiel 10 Sekunden hinzufügen, dann wartet dieses Script erstmal 10 Sekunden. Dieses Script ist übrigens nicht gut. Ich habe hier Dinge gemacht, die man heutzutage in Roblox nicht mehr machen sollte. Aber das ist einfach nur ein Beispiel. Wenn ihr hier in das script halt reinschreibt, wait 10 Sekunden und dann local part ist gleich instance new blablabla, bla, bla dann wird ein Part erstellt, welches an der Position 0,100,0 ist und das im Workspace. Und ihr solltet inzwischen wissen, wenn man bei einem Part die Properties für die Position hier unten einstellt auf 0,100,0, dann ist es 100 Stats in der Luft vom Mittelpunkt der Map ausgesehen. Der Mittelpunkt ist, glaube ich, tatsächlich hier bei dem Spawnpunkt. Ich gucke einmal nach. Spawn Location ist bei 0,0,5,0. Das bedeutet, das Part wird mittig über diesem Spawn 100 Stats in der Luft Erschaffen Und das nach 10 Sekunden, nachdem der Server gestartet wird. Wenn ich jetzt auf Run gehe, solltet ihr auch schon wissen, dann wird ja nur der Server gestartet und kein Client. Dann wird jetzt 10 Sekunden gewartet und nach 10 Sekunden müsste dann gleich ein Part irgendwo in der Luft erscheinen und runterfallen. Wir warten noch ein bisschen und dann sollten wir... bap, da ist es. Das hat dieses Script gemacht. Es wurde ein Part erschaffen. Ihr seht, das Part hat hier so Noppen drauf. Wenn ihr einen Part hinzufügt, hat das keine Noppen mehr drauf. Und das ist noch ein Relikt aus der Vergangenheit, welches vielleicht irgendwann nicht mehr so sein wird, aber aktuell ist das noch so. Darüber können wir wann anders sprechen. Das heißt, dieses Script wurde ausgeführt und das vom Server aus, weil es war ja gar kein Spieler drin, der das hätte machen können. Wenn wir dieses Script jetzt in einen Spieler reinpacken würden, würde es trotzdem noch vom Server ausgeführt werden. Und es würde immer noch für alle Spieler repliziert werden. Weil ein Script wird immer vom Server ausgeführt. Es gibt aber nicht nur Scripts, es gibt nämlich auch Local Scripts. Und das sind dann Scripts, die nur von einem Spieler ausgeführt werden. Die sind lokal, kann man sich vielleicht so merken. Wenn wir jetzt ins Script reingehen und diesen Code hier kopieren mit Steuerung c ins Local Script reingehen und dort den Code reinpaste mit Steuerung v dann mache ich das Script hier einmal weg und wir haben ein Local Script. Und dieses Local Script wird gar nicht erst ausgeführt, weil es im Workspace liegt. Jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wie genau funktioniert ein Local Script eigentlich, welches nur von einem Spieler ausgeführt werden kann. Dieses Localscript liegt jetzt im Workspace, aber woher soll das Localscript wissen, von welchem Spieler es ausgeführt werden kann, weil es gibt ja mehrere Spieler auf einem Server. Dementsprechend muss ein Localscript immer ein Child oder ein Descendant von einem Spieler sein. Ich gehe jetzt einmal in das Spiel rein, um euch das ein bisschen zu veranschaulichen. So, ich bin jetzt im Spiel drin als ganz normaler Client und... Wenn ein Spieler in dem Spiel drin ist, dann gibt es hier den Player-Service. Dieser Player-Service, der beherbergt alle Spieler. Da gibt es hier unten natürlich noch einige Properties, die sind lustig. Darüber könnt ihr mich ausfragen in den Kommentaren. Vielleicht mache ich ein Video dazu, vielleicht auch nicht. Und in diesem Player-Service ist ein Player-Object, also eine Instance-Player namens Roblox-Conny. Und das bin ich an sich. Wenn der Server diese Instanz entfernt, dann wird der Spieler übrigens aus dem Spiel gekickt. In Roblox-Conny ist dann noch ein Backpack drin, Starter-Gear-Player, GUI und player Scripts. Das ist nicht zwangsläufig alles für den Server Einsehbar, aber was euch vielleicht auffallen sollte: 10 Sekunden sind rum und hier ist immer noch kein Part erschienen. Warum? Weil das Local Script liegt im Workspace und kann deswegen gar nicht von uns ausgeführt werden. Es kann aber von uns gesehen werden als Spieler. Das heißt, ich als Spieler, der Hacks anhat, kann dieses Local Script nehmen und in sich selbst reinziehen. Blup. Und dann wird es auch von mir ausgeführt, weil jetzt ist das Script ein Child von Roblox Conny und wird dementsprechend von Roblox Conny ausgeführt. Zehn Sekunden später sollte dann ein Part in der Luft erscheinen oder etwa nicht. Und da gibt es dann wieder diese kleinen Besonderheiten. Um ganz präzise zu sein, kann ein Local Script nämlich nur ausgeführt werden, wenn es ein Descendant, also der Nachfolger von einem von fünf verschiedenen Objekten ist. Einerseits den Backpack vom Spieler, andererseits den Charakter vom Spieler. Wir haben hier im Workspace unseren Charakter. Alles, was sich im Charakter befindet und ein Local Script ist, wird ausgeführt von diesem Spieler. Das Player GUI, die Player Scripts und der Replicated First Service, was dieser Service hier unten ist. Replicated First ist ein Service, der einfach Zeug beherbergt, welches mit höchster Priorität an den Spieler zu schicken ist. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn ihr einen eigenen Ladebildschirm zum Spiel hinzufügen wollt, weil wenn ein Spieler zum Spielen zugefügt wird, gibt es ja erstmal den Standard-Roblox-Ladebildschirm, währenddessen wird der Spieler geladen, der Charakter geladen, bla bla bla, aber man will ja nicht unbedingt warten, bis der Spieler und der Charakter geladen ist, damit man dann den Standard-Ladebildschirm ersetzen kann, weil bis dahin ist der Standard-Ladebildschirm eh schon weg. Das heißt, wir packen den Ladebildschirm in Replicated First rein und schreiben dann hier ein local Script rein, welches sagt, ja: Standard-Ladebildschirm weg für meinen Ladebildschirm. Bei Replicated First wird als erstes an den Spieler geschickt, mit höchster Priorität. So viel zum Replicated First Service. Und das sind die einzigen Instanzen, in denen Local Scripts ausgeführt werden können. Replicated First, Player Scripts, Player GUI, Backpack und Character. Der Character ist übrigens auch sowas wie ein Schalt vom Player, weil hier im Spieler haben wir immer in den Properties einige Eigenschaften, unter anderem den Character. Und der Character ist halt wirklich dieses Objekt dort. Das heißt, ein Local Script wird nicht ausgeführt, wenn es im Spieler ist. Es wird nicht ausgeführt, wenn es im Starter Gear ist. Aber wenn ich es zum Beispiel einfach in den Backpack packen würde, dann wird es ausgeführt und nach 10 Sekunden sollte dann tatsächlich das Part hier runterfallen. Wir zählen mal runter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plupp, da ist es gelandet. Und ihr seht, es hat funktioniert. Wenn wir jetzt aber hier oben auf Test und dann Current Server gehen, dann sehen wir, auf der Serverseite gibt es hier kein Part, weil das wurde von einem Local Script ausgeführt und... Ist dementsprechend nur für diesen Client zu sehen. Kein anderer Spieler kann sehen, dass dieser Client hier jetzt per Script ein Part hinzugefügt hat. Und der Server kann es auch nicht sehen. Falls ihr nicht versteht, warum das so ist, habe ich wie gesagt ein Video über den Test-Tab gemacht, in dem ich ausführlich auf das Server-Client-Modell eingegangen bin. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was Local Scripts sind und ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, was Server Scripts sind. Falls ihr es nicht verstanden habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich wirklich weiß, ob ich es genug erklärt habe oder nicht genug erklärt habe. Die Logger Scripts und die Server Scripts, die haben natürlich noch eigene Properties. Wenn wir das hier anklicken, sehen wir in den Properties, hier gibt gibt's Achievable, das hat ja sowieso alles, Class Name, Name, Parent, was auch immer. Dann gibt es hier Runtime Source. Und Runtime-Source kann euch komplett egal sein, weil das hier ist nur verfügbar und relevant, wenn ihr Plugins entwickelt und Local Scripts in Plugins verwendet. Die Runtime-Source ist anderweitig nämlich nicht aufrufbar, veränderbar und relevant für euch. Das einzige, was für euch dann noch halbwegs relevant sein sollte, ist Behavior Enabled. Enabled entscheidet, ob das Script aktiviert ist oder nicht. Wenn ihr Enabled ausmacht, dann wird das Script nicht ausgeführt, bis ihr Enabled auf True setzt. Das könnt ihr später theoretisch auch mit Scripts machen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Script habt, das irgendwann mal ausgeführt werden soll, wenn was Bestimmtes passiert ist, dann könnt ihr dann per Script Enabled auf True setzen, dann wird das Script aktiviert und wenn es vorbei ist, könnt ihr Enabled wieder auf False setzen, dann wird das Script wieder deaktiviert. Ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt hier ins Local Script reingehe und dann den Wait rausnehme, dann wird das Part ja sofort erstellt sobald das Script ausgeführt wird. Und wenn ihr jetzt wollt, dass ein Local Script bei jedem Spieler drin ist, dann gibt es einen Service, der nennt sich Starter Player. Und Starter Player beherbergt einige Dinge, die jeder einzelne Spieler bekommt. Wenn wir das hier dann noch öffnen, sehen wir hier Starter Character Scripts und Starter Player Scripts. Und da könnt ihr Scripts reinpacken. In Starter Player Scripts kommen Scripts rein, die in den Player Scripts Folder reingekommen, den ich euch ja schon gezeigt habe. Alles, was in Starter Character Scripts drin ist, wird nicht in Player Scripts reingepackt, sondern wird in den Spieler Charakter reingepackt und zwar jedes Mal, wenn der Spieler einen neuen Charakter bekommt. Ich kann es euch einfach mal zeigen. Wir haben hier Locus Script. Wir, wir nennen es einfach mal Starter Player Script. Dann nennen wir das hier um und dann duplizieren wir uns das hier und nennen das hier Starter Character Scripts, damit ihr wisst, was wo ist. Und in Starter Character Scripts sorgen wir dafür, dass dann Part nicht bei 00, äh, sondern bei 55 erscheint. Und wir machen das Part rot. Part.brickColor. Ist gleich BrickColor.Red. So, wenn ich jetzt ins Spiel reingehe, dann wird direkt, wenn der Spieler reinkommt, das Player-Skript natürlich ausgeführt. Und noch bevor der Spieler da ist, seht ihr, ist da schon das Part gelandet. Aber der Character ist noch nicht geladen. Und jetzt ist der Character geladen, also kommt jetzt hier auch das Character-Skript-Part rein. Das heißt, wir haben jetzt zwei Parts, weil wir zwei Scripts haben. Wenn wir in Players und roblox Conny reingehen, sehen wir im Starter-Skript ist jetzt, neben den anderen Scripts, die Roblox standardmäßig hinzufügt, auch... Das Starter Player Scripts Local Script drin, welches halt dieses Part hier erschafft. Und wenn wir im Workspace reingucken, in Roblox Conny, bei euch heißt er natürlich so, wie ihr heißt, dann sind hier auch einige Scripts drin, aber eben auch Starter Character Scripts, das Script, welches hier rot ist. Jetzt wisst ihr schon mal den Unterschied zwischen Starter Character Scripts und Starter Player Scripts. Wenn ich mich jetzt zurücksetze, wird mein Charakter gelöscht. Und ich werde dann neu geladen. Und dann wird dieses Script natürlich neu in meinen Charakter gepackt und auch neu ausgeführt. Das Starter Player Script bleibt aber im Player drin, weil der Player wird ja nicht zurückgesetzt. Der ist ja immer noch hier. Dementsprechend wurde jetzt das rote Script nochmal gemacht für den neuen Charakter. Und wenn wir jetzt in den Player Scripts reingehen und dann hier beim Starter Player Script enabled auf False setzen, ist das Script deaktiviert. Wenn wir enabled jetzt wieder auf True setzen, ist es wieder aktiviert und da kommt ein neues Script. Und ich kann jetzt die ganze Zeit spammen False enabled, false, enabled, bab bab bab. Ich spam das jetzt und ihr seht die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich es neu enable, wird das Script neu ausgeführt und es werden die ganze Zeit neue Parts erschaffen. So kann man auch einen Loop erschaffen, indem man halt von außen immer wieder das Script enabled und disabled. So, heute geht es ein bisschen drunter und drüber, aber es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte und zwar bei normalen Server Scripts gibt es neben enabled noch den Run Context und der Run Context ist eine relativ neue Eigenschaft, wo ich das Video aufnehme. Gibt's zwar schon seit ein paar Monaten, aber ist noch Glaube ich, in der Beta und hier steht Legacy drin, das ist ganz normal, das bedeutet, es wird als server ausgeführt. Aber hier könnt ihr auch auswählen, dass der Run-Context Server ist, dann wird es als server ausgeführt oder dass der Run-Context Client ist. Und dann wird aus dem server ein client aber ein client Script, welches nicht ein Descendant vom Spieler sein muss. Und das ist das Interessante. Jetzt ist das ein server welches jedem Client erzählt: Hey, ich bin ein Client Script und gehöre zu dir. Und so kann man sich einige Sachen einfacher machen. Dann müsst ihr nämlich nicht mehr ein Local Script reinpacken in Starter Player, um es zu replizieren oder auf irgendeine andere Art und Weise zu einem Spieler rüber replizieren, sondern ihr könnt das Script jetzt tatsächlich hier drin lassen und dann auch wirklich hier einfach nochmal diesen Code hier reinpacken. Wenn ich jetzt ins Spiel reingehe und spawne, dann seht ihr hier ist ein Part gespawnt. Und dieses Part, das wurde nicht vom Server erschaffen, sondern es wurde von mir als Client erschaffen. Wenn ich jetzt auf Test gehe, und dann auf Current Client gehe, dann seht ihr, hier ist kein Part. Das ist nur vom Client erschaffen worden. Und das, obwohl das Client Script nicht ein Child vom Spieler ist. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, okay, wenn ein Server Script sowohl ein Server Script sein kann, als auch ein Client Script sein kann, wofür braucht man eigentlich noch Local Scripts? Local Scripts hat man früher verwendet. Und Local Scripts solltet ihr jetzt auch immer noch verwenden, weil dieser Run-Kontext hier ist immer noch ein Beta-Feature und funktioniert leider immer noch nicht in öffentlichen Roblox-Spielen. Irgendwann wird es funktionieren und dann ist alles ziemlich geil. Der Run-Kontext gibt uns die Möglichkeit, die Verteilung von Local Scripts einfacher zu machen. Es ist aber auch irgendwo unübersichtlicher, weil ein Local Script welches halt dann wirklich nur von einem Spieler ausgeführt werden soll. Das kann dann kein normales Script sein mit dem Run Context of Client. Es sei denn, ihr packt das Ding dann auch wirklich wieder unter diesen einen Spieler, sodass es kein anderer Spieler sehen kann. Also schon ein bisschen schwieriger. Dafür gibt es halt noch die Local Scripts. Mit einem Local Script weiß man wirklich, dieses Local Script wird nur von dem Spieler ausgeführt, von dem es ein Descendant ist. Und dieses Script hier wird von allen Spielern ausgeführt die es irgendwie sehen können. Weil das ist nach wie vor wichtig, und zwar, dass der Server dem Spieler mitteilt, dass dieses Skript ihm gehört. Wenn das Script jetzt irgendwo drin liegt, was der Spieler nicht sehen kann, wie zum Beispiel ein Server Script Service, dann wird es auch nicht ausgeführt für den Client. Ich gehe noch einmal rein und zeige es euch, während ich euch erkläre, was der Server Script Service ist. Der Server Script Service ist einfach nur ein Service, der nur vom Server einsehbar ist. Wenn ich jetzt hier drin bin, hier ist kein Part gespawnt, Warum? Weil ich als Spieler nicht sehe, was im Server Script Service drin ist. Ich sehe auch nicht, was im Server Storage drin sind. Der Server Script Service und der Server Storage, beide unterscheiden sich nicht sehr voneinander, nur minimal. Beide sind im Grunde Ordner für Dinge, die nur der Server sehen kann und auf die ein Spieler niemals Zugriff haben wird. Das heißt, wenn ihr... Scripts oder Module Scripts habt, die ausgeführt werden sollen vom Server, aber die ein Client nicht sehen können soll, zu welchen Gründen auch immer, dann kommen sie in den Server Script Service rein. Hier habe ich zum Beispiel mein Proximity Prompt Script für diese Tür drin. Der Server Storage ist ein Folder für alles Mögliche, was der Server so in der Rückhand haben soll aber aktuell noch nicht im Spiel drin sein soll. Hier könnt ihr theoretisch auch Scripts reinpacken und Scripts, die im Server Storage drin liegen, werden nicht ausgeführt. Im Server Storage passiert nichts, da kann man einfach nur Sachen ablegen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist noch aus einem anderen Tutorial, oder? Ich mach das mal weg. So. Auf den Unterschied Server Script Service und Server Storage werde ich vielleicht nochmal in einem anderen Video genauer eingehen. Aber was ich eben noch erwähnt habe, war Module Scripts. Weil es gibt nicht nur Scripts und Local Scripts, es gibt auch Module Scripts. Und Module Scripts sind eine Art Script, die ich euch hier jetzt noch nicht erklären kann, weil ich euch noch nicht erklärt habe, wie Coding geht. Ein Modul Script ist halt ein Modul, welches von anderen Scripts required werden kann und was das alles bedeutet, versteht ihr sowieso erst, wenn ihr coden könnt. Dementsprechend brauchen Module Scripts euch erstmal nicht interessieren. Das ist für euch erstmal nur Magie, die ihr nicht versteht. Und irgendwann werdet ihr sie schon verstehen, wenn ihr in der Serie weiter folgt. Oder ihr versteht es vielleicht jetzt schon, falls ihr euch ein bisschen besser mit Coding auskennt. Das sollte es aber für heute gewesen sein. Ich habe nämlich lang genug jetzt über Scripts und Kleinscripts und Replikationen geredet. Was nehmen wir aus diesem Video mit? Es gibt erstens Scripts. Scripts werden vom Server ausgeführt und alles, was der Server verändert hier in der Welt, wird von jedem Client gesehen. Dann gibt es noch Local Scripts. Local Scripts werden nur von dem Spieler ausgeführt, zu dem dieses Local Script gehört. Und dafür muss das Local Script nun mal ein Descendant von bestimmten Teilen des Spielers sein. Und alles, was ein Local Script ausführt, sieht natürlich nur der Spieler, zu dem das Script gehört und wird nicht an andere Spieler übertragen, es sei denn, das Local Script beeinflusst tatsächlich die Position des Spielers oder seine Animationen, weil das sind ja diese Ausnahmefälle, die tatsächlich vom Client an den Server übertragen werden. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, bei einem Script den Run-Kontext auf Client zu stellen. Dadurch verhält sich das Server-Script auf einmal wie ein Client-Script, nur dass es von allen Clients ausgeführt wird, die dieses Script sehen können. Diese Funktion funktioniert aber aktuell noch nicht live in Spielen. Wenn ihr das Video seht, kann sich das vielleicht sogar schon geändert haben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann und ciao!